Hallo, herzlich willkommen zu ja, dem zweiten äh, Teil des äh, Web-Talks, in dem wir uns mit LimeSurvey befassen. Im ersten Teil hatte ich ja schon äh, vorgestellt und ähm, äh, erklärt, wie man LimeSurvey installiert. Jetzt hier im äh, zweiten Teil möchte ich ganz gerne mit euch äh, einen Fragebogen erstellen und euch so ein bisschen in die Funktionsweise von äh, LIME-Survey einweisen. Also wie erstellt man Fragebogen, wie fügt man Fragen äh, hinzu, ähm, wie kann man die, äh, den Fragebogen dann öffentlich schalten, sodass man einen Link irgendwie per Mail oder so verteilen kann, sodass andere ähm, ihre Antworten in diesen Online-Fragebogen schreiben können und der letzte Schritt wäre dann, äh, was kann ich da eigentlich dann auswerten und sehen. Äh, dazu <lacht> habe ich äh, heute mal ein bisschen was vorbereitet ähm, und zwar, so, und zwar <lacht> äh, seht ihr hier diese Lime-Survey-Oberfläche. Hm. Ihr habt euch vorher angemeldet. Das Erste, was ihr danach seht, ist das, was jetzt äh, hier zu sehen ist. Ähm, ich habe das auch ein bisschen größer gemacht, damit man das gleich äh, in der Aufzeichnung auch gescheit sehen kann. Und ähm, als allererstes äh, können wir uns zum Beispiel mal anzeigen lassen, äh, was gibt es überhaupt an verfügbaren Fragebögen. Da äh, hatte ich ja dazu eingeladen, dass ihr so ein bisschen äh, auch rumversuchen könnt, wenn ihr Account-Daten von mir äh, verlangt habt. Mm. Und dann seht ihr hier zwei Fragebögen, die ich begonnen habe, wo ich selbst ein bisschen rumprobiert habe. Und diesen einen mit dieser Play-Taste, der ist offensichtlich auch aktiv. Das ist eine Veranstaltungsbeurteilung. Da gibt es auch jede Menge Daten drin. Das gucken wir uns dann gleich mal genauer an. Gehen wir nochmal zurück hier zu der Startseite. Wenn ich hier oben links drücke, dann kann ich mir die aufrufen. Es gibt ein paar Erweiterungen, die da werde ich heute nicht so sehr darauf eingehen. Auch Ihr könnt auch jede Menge andere Designs einstellen, da werde ich auch nicht so sehr darauf eingehen. Wir werden uns eigentlich heute im Kern anschauen, wie ich selbst eine eigene, eine eigene kleine neue Umfrage erstelle. Also drücke ich da mal drauf und dann kann ich hier jetzt den Umfragetitel angeben. Nennen wir das Ganze am besten mal eine Evaluation. Oder Veranstaltungsbewertung, Veranstaltungsbewertung, besser. Die Sprache kann ich auswählen, ich kann das Ding hier irgendwie kurz beschreiben. Wir wollen unsere Veranstaltungen besser machen und sind deshalb auf deine Rückmeldung. Meldung angewiesen. Irgendwie sowas. Eine Willkommensnachricht. Ähm, ähm, wir würden uns freuen, wenn du uns eine Rückmeldung zu dieser Veranstaltung geben äh, könntest und ganz am Ende, wenn der Fragebogen beendet äh, ist, dann wollen wir natürlich äh, uns irgendwie bedanken. Danke für deine Rückmeldung. Vielleicht auch sowas wie, ähm, wir werden uns im Nachgang noch einmal bei allen teilnehmenden melden oder so. Und äh, dann kann man eventuell so eine End-URL einrichten, also nachdem sozusagen diese, diese Nachricht gekommen ist, äh, könnte dann weitergeleitet werden auf äh, irgendeine Webseite, vielleicht mit einem Dankeschön, irgendeinem... Ähm, äh, Ergebnisbildschirm, wo man vielleicht auch schon vorab Daten sehen kann. Das kann man alles äh, hier in Lime dann einrichten. Ähm, und dann würde ich ganz gerne die Beispielfragegruppe und Fragen erstellen anmachen. Das bedeutet also, eine ne Fragengruppe ist im Prinzip so eine Art Vorlage, die, jeder, jede Umfrage braucht äh, solch eine Fragengruppe und entweder legt man die halt selbst an oder man nimmt die, die das System vorgibt, was ich äh, jetzt in diesem Fall äh, einfach mal vorschlage zu tun. Ähm, letztendlich ist das im Prinzip eine, über, eine Ebene über äh, der, dem, dem Fragebogen dann selbst. Und darüber kommt nochmal eine Ebene, die heißt dann die einzelnen Fragen. Aber ich kann nicht direkt in den Frage, in die Umfrage meine Fragen eintragen, sondern ich brauche immer eine Fragengruppe. Und ähm, deswegen hake ich das hier immer an. Das ist nicht ganz unwichtig, weil ich mich dann, weil ich, mir, weil ich dann äh, im Prinzip auch sofort schon ähm, meine Fragen äh, gleich eingeben kann. Dann äh, gucken wir mal ein bisschen durch. Allgemeine Einstellungen. Hier äh, wird festgehalten, wer ist der Umfragenersteller, äh, an wen kann man äh, eventuell auch Rückfragen stellen. Ähm Ach so, äh, dann kann ich hier das äh, Design äh, so ein bisschen einstellen. Ihr seht, ihr habt hier so ein, so ein paar Dinge zur Auswahl. Ähnlich wie bei WordPress könnt ihr euch aber auch noch ein paar nachinstallieren. Ich lasse das jetzt mal hier auf diesem Fruity, auf diesem, auf diesem Grün. Ähm, Präsentation und Navigation, also wie genau sollen die ähm, Befragten in diesem Bogen äh, navigieren. Hm. Da kann man äh, ein paar Einstellungen vornehmen. Ich würde mal sagen, ihr macht nicht besonders viel falsch, wenn ihr am Anfang alles so lasst, wie es hier ist. Ähm, Publizieren äh, und Zugangskontrolle, mh, da könnt ihr ähm, einstellen, ob die Umfrage öffentlich auf der umfrage.irgendwas.de Webseite gelistet wird und dass man da drauf drückt. Oder jetzt, wo das ausgestellt ist, könnte man zum Beispiel an diesen Umfragelink nur kommen, wenn er mir zugeschickt wurde. Man kann Start- und Enddatum für die Umfrage einrichten. Also man kann zum Beispiel sagen, nach einer Woche werden keine, werden keine Eingänge mehr berücksichtigt zum Beispiel. Und dann kann man hier sowas machen wie die IP-Adresse speichern. Wenn ihr ähm, äh, aber dafür sorgen wollt, dass möglichst wenig Daten anfallen, dann lasst ihr das im Prinzip alles so, äh, wie es hier ist. Das heißt, es wird kein Datum gespeichert, es wird keine IP gespeichert und nichts. Das einzige, was gespeichert wird, sind die Antworten auf eure Fragen. Ähm, dieser Zugangsschlüssel, das ist letztendlich etwas, was nochmal für eine stärkere Anonymisierung sorgt. Ich persönlich würde das an eurer Stelle auch so lassen, wie es ist und dann hier oben auf Speichern drücken. Vorher möchte ich noch eine Kleinigkeit erklären. Ihr könnt auch sagen, ich habe da, eine hab da einen Fragebogen, den ich immer wieder benutze. Und diesen Fragebogen, das zeige ich gleich, wie das geht, den könnt ihr auch exportieren. Und dann könnt ihr einfach diesen Fragebogen kopieren, indem ihr ihn hier neu einfügt oder ihn aus irgendeiner anderen äh, Installation hier einfügt. Das habe ich zum Beispiel mit dieser einen Evaluation gemacht, wo schon so viele äh, Ergebnisse äh, drin sind, so viele Antwort, äh, Antworten äh, zu finden sind, damit ich euch gleich zeigen kann, wie man das, äh, was, was äh, an Auswertungen bei so einem LIME-Survey hinten rüberfällt. Also äh, importieren äh, die, die Lime-Service untereinander sind in der Regel kompatibel und deswegen könnt ihr auch Daten von A nach B tragen. Ähm, wir drücken aber jetzt auf Speichern. Ah. Ähm. Und jetzt ähm, muss ich kurz mal gucken, ob der die Sachen. Ja, müsste er eigentlich. Ähm, äh, muss ich einmal kurz speichern und dann können wir mh, ah, jetzt dreht sich ja so ein Zahnrad, äh, dauert offensichtlich gerade ein bisschen. Äh, können wir uns gleich mit den äh, Fragen auseinandersetzen, den unterschiedlichen Fragetypen und so weiter? Mh, ich starte meinem zusätzlichen Fenster einfach äh, meine Umfrage. Guck mal hier in der Umfrageliste, was da gerade los ist. Also diese Umfrage von eben, die ich speichern wollte, das äh, hat offensichtlich noch nicht funktioniert. Ähm, hier dreht sich gerade auch äh, sehr, ähm, sehr eifrig ein Zahnrädchen. Ich äh, gehe mal auf Schließen. Die Umfrage ist jetzt weg, dann erstelle ich die mal eben nochmal neu. Ähm, nur das ja, also eigentlich äh, ist, ist, äh, ist das, funktioniert das immer ganz gut. Aber wir hatten ja schon häufiger mal hier irgendwelche Pannen. Ähm, Seminarumfrage. Ähm, und äh, hier ein Danke äh, und hier ein Willkommen. Und äh, hier mh, lassen wir mal äh, die Beispielfragegruppe mache ich an und drücke auf Speichern. Na, und dann klappt das auch. Ähm, irgendwie ist gerade durch ähm, diese Erwartungshaltung, äh, ich würde dann doch etwas importieren wollen, äh, irgendwas schief gelaufen. Ich äh, drücke nochmal hier auf, ähm, äh, auf meine Umfrageliste und ihr seht jetzt, hier ist auch diese Seminarumfrage. Ähm, die, in die begeben wir uns jetzt wieder rein. Jetzt ist der gleiche Bildschirm wie eben. Und äh, das ist hier alles ein bisschen unübersichtlich. Deswegen habe ich mir auch erlaubt, diese Umfrage ähm, hier nochmal ein bisschen näher zu erklären. Ähm, also hier kann ich diesen Einstellungen vornehmen. Das sind die Umfrageeinstellungen. Und hier ist mein Umfragemenü. In diesem Umfragemenü gibt es ganz oben die Frage, die Fragen und dann kommen diese Fragegruppen. Man kann eben auch mit mehreren Fragegruppen arbeiten und dann kann man im Prinzip auch so modular so einen Fragebogen zusammensetzen. Wir gehen jetzt mal auf die Fragen und da sehen wir, weil ich ja gerade eben dieses Häkchen gesetzt habe bei Fragegruppe anlegen und eine Beispielfrage anlegen, dass hier auch schon eine Frage drin ist. Ähm, wenn ich äh, nochmal äh, zurück auf den Überblick gehe und mir die Umfragenvorschau anschaue, ähm, dann sehen wir auch, äh, die ist momentan inaktiv, aber ich kann mir zumindest schon mal angucken, wie das im Moment aussieht. Ähm, es gibt eine Frage in dieser Umfrage und wenn ich auf Weiter drücke, dann steht hier eine Beispielfrage. Bitte beantworte diese Frage und dann kann man hier irgendwas eintragen. Ähm, das ist also so, sieht mein Fragebogen im Moment aus. Wir machen uns den jetzt mal ein bisschen. Ähm, ein bisschen schicker. Dafür gehen wir wieder hier unten auf äh, Fragen auflisten und äh, diese eine äh, Frage, da gehen wir jetzt mal rein und die äh, ändern wir jetzt mal. Ähm, da steht hier äh, oben ähm, im Moment noch Fragetyp. Das ist immer das, was man, äh, was man ändern muss. Da steht im Moment ein langer, freier Text und hier seht ihr jetzt auch diese unterschiedlichen Fragetypen, die es so gibt. Also, es gibt so Einfachauswahl und Mehrfachauswahl, das sollte eigentlich untereinander stehen, aber wie das dann manchmal so ist bei Übersetzungen, dann ähm, äh, stimmt es alles irgendwie nicht mehr so richtig überein. Aber äh, die und die hier, die korrespondieren so ein bisschen. Also, die Einfachauswahl. Du siehst hier immer, man sieht hier immer so eine kleine Vorschau. Ich kann das mal ein bisschen größer machen. Ähm, so eine kleine Vorschau. Ähm, da, das ist also so ein Punkt so eine so eine fünf Punkt Frage oder du gibst keine Antwort äh, oder du kannst dir das hier in so einer Klappliste anzeigen ja dass man eine Frage stellt und dann hat man so eine Antwortmöglichkeit mit so einer, mit so einer Liste oder hier mit solchen Optionsfeldern oder äh, hier mit einem mit einem Kommentarfeld äh, sogar dabei. Ähm, das muss man im Prinzip vorher dann auch schon so auswählen, weil das, äh, der Fragetyp ist eben nicht nur äh, diese Auswahl, sondern die ist dann nochmal irgendwie in verschiedene äh, Details gegliedert. Das heißt, ich kann jetzt im Nachhinein äh, hier kein Kommentarfeld hinzufügen. Dafür müsste ich diesen Fragetyp wählen. Bei den äh, Textfragen ähm, gibt es einmal äh, hier diese, diesen ausführlichen äh, Freitext, ähm, dann gibt es den, äh, den etwas kürzeren äh, Freitext ähm, oder äh, hier so, so mittellang oder mehrfache kurze Texte. Also ne, das sind sozusagen so Freitexte, ähm, wie äh, sie sich häufig ehrlich gesagt auch schlecht auswerten lassen. Dann äh, gibt es die sogenannten äh, Maskenfragen, hier zum Beispiel äh, kann man ähm, irgendwie eine, eine Datei hochladen oder so einen Datenstempel setzen oder auch äh, hier das Geschlecht auswählen oder ähm, hier kann man ähm, äh, offensichtlich ähm, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Gleichung angeben. Ähm, da muss man sich dann so ein bisschen an die äh, Vorgaben halten. Ähm, und dann wird es umgerechnet. Also man trägt sozusagen irgendwie Kilogramms ein und es werden es wird in Gramms ausgegeben oder so etwas. Dann haben wir hier so Ja-Nein-Fragetypen. Äh, äh, ähm, hier mehrfach numerische Eingaben. Ähm, da kann man zum Beispiel so eine Frage stellen, ähm, guck in deinen, Obst, äh, in deinen Obstkorb und ähm, wie viele Äpfel sind da drin, wie viele Orangen sind da drin, wie viele Bananen sind da drin oder so etwas. Ähm, Reihenfolgen, äh, da kann man zum Beispiel so was machen, so, so Rankings äh, machen. Äh, man hat irgendwie drei, fünf Items und man äh, bittet die Teilnehmenden, daraus ein Ranking zu erstellen. Was ist dir am wichtigsten, was ist dir am unwichtigsten? Hier kann man die Sprache wechseln, hier kann man ähm, so, eine, so, eine, so eine, Textanzeige äh, wählen. Äh, also wo im Prinzip nur innerhalb des Fragebogens irgendwas erklärt wird. Äh, und hier können äh, Zahlen eingegeben werden, auch offensichtlich Only Numbers, nur, nur Fragen. Äh, dann gibt es hier so ein Matrix, äh, so, so verschiedene Matrixen. Habt ihr bestimmt schon mal so eine Dual-Matrix, äh, wo man praktisch mit, mit einer Frage direkt mehrere Informationen abgreift. Ähm, das gibt es in unterschiedlichen Versionen mit Punkte, mit Ja, Nein, mit Text, ähm, mit, mit ähm, Zahlen, ähm, Zunahme, Gleich- oder abnahme ähm, kann man, kann man hier mit arbeiten, so. Und dann gibt es diese Mehrfachauswähle, Auswahlen. Das ist im Prinzip fast das Gleiche wie bei der 1,2-Einfach-Auswahl, nur kann man hier mehrere, mehrere Punkte setzen. So, und äh, wir starten vielleicht mal mit einer kleinen Textfrage, und zwar ein kurzer freier Text. Ähm, muss ich das wieder ein bisschen kleiner machen? Und äh, unser kurzer, freier Text äh, heißt vielleicht, also hier würde man die Frage eintragen, ähm, äh, im, äh, welche, ja gut, ähm, da kann man zum Beispiel nach dem Nachnamen fragen. Das äh, ist jetzt, jetzt ziemlich einfallslos ähm, oder... Was könnte noch ein, ein einfacher, ein, ein kurzer, freier Text sein? Ähm, nach dem Geschlecht äh, fragen wir eh schon. Machen wir gleich eh noch mal eine Abfrage. Ähm, Einrichtung. sowas In ja ähm, in was für einer Einrichtung arbeitest du? Sowas. was. Ähm, hier kann man äh, sich so ein bisschen äh, helfen lassen. Und äh, hier kann man klären, ob es sich um Pflichtfeld äh, handelt oder nicht. Und äh, hiermit kann ich die äh, Frage speichern und schließen und direkt dann äh, die, die, nächste Frage, ähm, die nächste Frage starten. Ähm, neue Frage hinzufügen. Ähm, dann nehmen wir vielleicht noch die Frage zum Geschlecht. Das war, glaube ich, eine. Maskenfrage, die sich hier auswählen. Hm. Welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Hm. Und das, mache, das ist auch natürlich keine Pflichtangabe. Man ist auch Speichern und Neu. Ah. Das äh, darf nie leer sein. Ist eine, dann müssen wir, dann ist das der Code A1 zum Beispiel. Und äh, dann kommt nun eine neue Frage, nämlich A2. Eigentlich müsste das A3 sein, weil ich hatte ja vorher schon die Frage mit dem Freitext. Und ähm, jetzt könnte ich zum Beispiel nochmal so eine Maskenfrage äh, so eine Matrixfrage nehmen wir vielleicht noch mal hier ähm, sowas mit dazu dann haben wir es ein bisschen komplexer direkt noch mal also die Frage ist welche wie sympathisch sind dir folgende Personen. Und ähm, jetzt geht es äh, hier darum, ähm, dass wir ja auch noch weitere Daten brauchen, mh, nämlich äh, sogenannte äh, Antworten. Also bei manchen äh, Fragen... Bei äh, solchen zum Beispiel, bei Matrixen, brauchen wir auch noch entsprechende äh, Antworten. Hm. Die muss man hier irgendwo noch mit angeben. Allgemein. Ähm. Gucken wir einmal in die Vorschau. Wie sieht unser Ding im Moment aus? Ähm und ich kann hier und ich kann das dann absenden, was natürlich jetzt gerade nicht funktioniert. Das ist eigentlich immer ein bisschen versteckt. Mache es mal ein bisschen kleiner. Ich habe es mir gerade sehr groß gemacht, damit ihr was sehen könnt. Aber ich suche sozusagen die Funktion, wo man die Antworten angeben kann. Hm. Weil in diesem speziellen Fall. Ähm, Gibt's, äh, brauchen wir ja noch die möglichen Personen, die hier in dieser Matrix-Umfrage äh, angezeigt äh, werden sollen. Genau. Das ist jetzt die, das ist jetzt die Teilfrage. Ähm, wie bin ich äh, darauf äh, gekommen? Hm, ich bin äh, äh, hier auf Fragenübersicht gegangen. Und innerhalb der Fragenübersicht gibt es hier Teilfragen bearbeiten. Und äh, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, die Frage war ja, wie sympathisch sind hier? Und äh, eine mögliche Teilfrage könnte zum Beispiel sein, äh, folgende Person, der, äh, die S S na, Seminarleitende, Seminarleitende, Dann äh, könnte man noch nehmen ähm, Teilnehmer X oder mh, Teilnehmer Y. Y ist ja jetzt hier nur ein Beispiel. Äh, ich drücke also wieder auf äh, Speichern und äh, schließe das. Und. Äh, habe jetzt sozusagen diese, diese Matrixfrage gebaut, Fragenvorschau. Hier sehen wir das jetzt, der die Seminarleitende Teilnehmer, äh, Teilnehmer X und Y. Und äh, jetzt kann ich äh, hier mit äh, diesen Punkten arbeiten. Das äh, funktioniert jetzt also. Ich kann also äh, in dieser Fragenvorschau dann noch äh, zwischendrin mal gucken. Hier sehe ich meine Fragen alle äh, aufgelistet. Und jetzt sagen wir mal, okay. Dieser Fragebogen kann auf jeden Fall so bleiben. Ihr habt gesehen, ihr könnt jetzt auch noch viele, viele andere Fragen dazu setzen. Ihr könnt auch sagen, ähm, wer dieses Geschlecht ähm, oder diese Frage mit A oder B beantwortet, der äh, wird sozusagen, der bekommt eine andere Frage äh, als nächstes gestellt. Mm. Das kann man letztendlich äh, hier äh, tun, indem man solche Bedingungen setzt und äh, welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Und dann kann man zum Beispiel sagen, wenn äh, jemand die Antwort gibt, dann bekommt er die Frage gestellt und wenn jemand die äh, Antwort gibt, bekommt er die Frage gestellt. Und dafür müssen natürlich ähm, diese Fragen alle hier schon äh, drin sein äh, und die müssen sozusagen in der richtigen Reihenfolge kommen. Also wenn ich jetzt die erste Frage, äh, ich, ich kann, das war die zweite Frage, äh, welchem Geschlecht fühlst du dich zugehörig? Die vorangegangene Frage war, in was für eine Einrichtung arbeitest du? Und die andere Frage, die dritte, nämlich welche, welchen Menschen findest du da sympathisch? Die kann ich hier äh, gar nicht äh, in dem Bedingungsfeld auswählen, weil äh, äh, dafür müsste diese Frage vorher ja schon gestellt worden sein. Ich kann also hier im Prinzip rekurrieren auf, wenn jemand in was für einer Einrichtung arbeitest du mit Ja beantwortet, dann soll der bitte diese Frage zum Geschlecht gestellt bekommen und ansonsten nicht. Das könnte ich jetzt hiermit einrichten. Das werde ich aber nicht tun. Äh, sondern werde jetzt äh, in diese Seminarumfrage äh, hier, Entschuldigung, hier äh, hin zurückgehen, auf meine Umfragenliste. Das ist äh, diese Seminarumfrage, die ich jetzt gerade eben gebaut habe. Und als nächstes möchte ich die auf Aktiv schalten. Dafür gehe ich auf diese Umfrage aktivieren. Und jetzt fragt er, willst du anonymisierte Antworten? Ja. IP-Adresse speichern? Äh, nein. Äh, speichere Timings? Nein, Datumstempel auch nicht. Also ich möchte im Prinzip so viel anonymisieren, wie nur geht. Und dann gehe ich hier oben auf Speichern und Umfrage aktivieren. Und dann werde ich jetzt nochmal gefragt, ähm, offener oder geschlossener Teilnehmerkreis? Bei einem geschlossenen Teilnehmerkreis ähm, bekommen die Teilnehmenden im Prinzip so einen Zugangsschlüssel, über den sie ähm, mithilfe dieses Links, die, wo Sie mit Hilfe dieses Links dann noch diesen Schlüssel angeben müssen, um überhaupt an der Befragung teilnehmen zu können. In diesem Fall äh, halte ich ähm, diese Frage aber offen und sage hier, nein, danke. Und äh, jetzt ist die äh, Frage äh, online. Und äh, die Frage ist halt jetzt, unter welcher URL finde ich das denn jetzt? Und äh, hier ist auch der Link, den rufe ich jetzt mal auf. Das ist übrigens dann auch der Link, den ihr per Mail verschicken würdet. Und hier ist eine anonyme Umfrage. In dieser Umfrage sind drei Fragen erhalten. Und ähm, es werden keine Informationen über dich gespeichert und so weiter. Ähm, ah, wenn du für diese Umfrage äh, Zugangsschlüssel hast, musst du, so kannst du sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten gespeichert wurde. Und ich kann das aber jetzt nicht beantworten, weil ich offensichtlich äh, doch äh, bei dem ganzen Zeigen irgendwas aktiviert habe. Mm. Doch, es tut. Ich drücke nochmal hier drauf. Ja, das tut. Die äh, Umfrage öffnet sich. Ähm, das ist äh, im Prinzip der Link, den ich dafür ähm, brauche. Ähm, beziehungsweise dieser hier, der, der hier unter Umfrage-URL steht. Äh, das funktioniert jetzt auch. Hier sind meine drei Fragen untereinander. Die kann ich mir auch nacheinander anzeigen äh, lassen. Ähm, äh, Schule. Ähm, männlich. Und äh, ich finde die natürlich alle super. Und dann gehe ich auf Absenden. Und dann bekomme ich diese, diesen Danke, Dankestext. So, und äh, so diese, diese Umfrage ähm, äh, ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Ähm, ich äh, müsste jetzt hier natürlich auch sehr, sehr viele Daten äh, sammeln, um euch das überhaupt mal äh, gescheit anzeigen zu können. Ähm, also die, die Ergebnisse anzeigen zu können. Deswegen habe ich hier nochmal eine andere Umfrage. Ergebnisse lassen sich nur dann auswerten, wenn der Status eurer Umfrage aktiv ist. Deswegen ist dieser Status, dieser Umfrage auch noch aktiv. Das ist so eine seminar äh, äh, von meinem äh, früheren Arbeitgeber gewesen. Und äh, da drücke ich jetzt mal hier auf die Statistik. Und dann sieht man, wie beurteilst du das Seminar? Und dann äh, sind das ähm, die dazu möglichen Antworten. Ähm, ich kann der Vollständigkeit äh, halber äh, auch nochmal eben vergleichend den äh, Fragebogen dazu ähm, wenn du einen, dann gib ihn hier ein und klicke auf Weiter. Ah, hier wird also ein Zugangsschlüssel erforderlich. Das ist jetzt eine Umfrage, für die ich eigentlich keinen Zugangsschlüssel eingerichtet hatte. Mal eben kurz gucken, ob ich euch auf andere Art und Weise diese Frage zeigen kann. Also, wie beurteilst du die Veranstaltung? Das ist so eine Matrixfrage gewesen. Hm, vielleicht hm, kann ich das gerade hier nochmal eben schnell irgendwo ausstellen. Das ist immer so eine Sache, wenn, die, wenn parallel die Präsentation läuft. Hm. Dass ich. Ja, also hierfür brauche ich tatsächlich irgendeinen Schlüssel, den ich äh, blöderweise jetzt natürlich nicht ähm, zur Hand habe und blöderweise jetzt auch gerade nicht weiß, wo man einen solchen Schlüssel herkriegt. Mhm. Deswegen zeige ich euch zumindest noch mal die Statistik. Also wir fragen halt danach, das ist eigentlich immer das gleiche Design, wie beurteilst du die Veranstaltung? Und hier gibt es dann jeweils immer äh, Punkte von 1 bis 5. Und äh, in so einer Matrix haben wir dann mehrere Fragen untereinander geschrieben und da die entsprechenden Bewertungen ähm, äh, angegeben. Und... Hier werden offensichtlich unterschiedliche Facetten äh, dieser Fragestellung beleuchtet. Deswegen ähm, gucken wir mal hier in den Expertenmodus. Ähm, da kann man meistens, äh, hier kann man nämlich Inhalt, Praxisnähe und so weiter, kann man das ein bisschen genauer ähm, äh, sich, sich anschauen. Ihr bekommt in der Regel die äh, Daten auch in unterschiedlichen ähm, Versionen ausgeliefert. Also ihr könnt die auf unterschiedliche Weise exportieren. Ihr könnt sie als ähm, Excel-Cheat auf jeden Fall exportieren. Ihr könnt sie als SPSS auf jeden Fall exportieren. Ich äh, will noch mal gerade eben kurz äh, gucken. Das sind die äh, einfachen Statistiken. Hm. Als HTML will ich das haben und der Einfortfilter wäre die Fragengruppe 3. Scrollen wir mal nach unten und sagen Bilder exportieren und äh, gucken mal, ob der uns hier schnell was äh, liefern kann. Ähm Vielleicht war das äh, auch zu viel. Alle Fragen auswählen, Einzelsummen. Vielleicht geht das. Nein, das geht gerade auch nicht. Hm, zeige Textantworten und Statistikgrafiken. Wollen wir alles als, dann nehmen wir es zur Not auch als PDF, als also er muss äh, das theoretisch dann rendern. Ähm, ich gucke einmal in meiner Dateiverwaltung, ob da eventuell was äh, angekommen ist. Ah ja, äh, da ist tatsächlich was angekommen. Äh, das hat er also äh, immer runtergeladen. Ich zeige das hier einmal kurz. Ähm, all Chart Images äh, starte ich einmal. Ist leer. Okay, sind also keine Daten äh, drin. Dann äh, würde ich sagen, Müsste ich jetzt an der Stelle mal gucken, vielleicht kann ich mir das als PDF ausgeben. Nee, bleibt leer. Aber äh, man kann hier auf jeden Fall ähm, sich auf unterschiedliche Art und Weisen die Ergebnisse dieser Fragen ausgeben lassen. Ähm, ihr habt das gerade gesehen. Ähm, ich kriege es halt nur äh, gerade nicht hin. Soweit vielleicht mal als Einblick. Ihr habt gesehen, dass äh, Lime definitiv nicht trivial ist. Ich brauche das, äh, wie ihr gerade gesehen habt, relativ selten. Sonst wäre ich deutlich ähm, auch routinierter. Ähm, aber ähm, ich habe zumindest mal zeigen können, wie man den Fragebogen ähm, ausgibt und ihr seht hier nochmal die Ausgabeformate, in denen ihr euch letztendlich auch die Ergebnisse anzeigen lassen könnt. Genau, als SPSS könnt ihr euch das auch ausgeben. Nein, ich, ich kriege es jetzt einfach nicht so schön mit den Grafiken hin, die äh, angezeigt werden sollen. Ich hoffe trotzdem, dass das hier ein bisschen nützlich für euch war und ähm, stelle diese Installation für knapp einen Monat noch zur Verfügung. Könnt ihr selbst ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt mir auch selbst gerne noch eure, eure ähm, Fragen in den Chat schreiben und äh, ich gucke mir das dann an und versuche, das zu beantworten. Eventuell können wir uns da auch noch mal ein bisschen gegenseitig helfen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ein konkretes Umfrageprojekt vor Augen und sucht jetzt sozusagen jemanden, also ein Umfragetool, mit dem man das dann umsetzen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.